Hi und willkommen, mein Name ist dann die und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Kakarot. Ja, ähm, wir haben einige Besucher hier, die äh, gekommen sind, um Son Goku zu töten. Und ja, äh, da wir nicht einfach höflich sagen können, nee, geht mal weg, äh, kommt jetzt hier zum Kampf. Und ja, dann gehen wir mal. Ne? Kommt sie 17, 18 und 16? Folgen sie mir bitte. Ich würde gerne mich da ein bisschen hochheimen. ich ja, Nämlich ein 2 AP deswegen lass mal hier ein bisschen heilen. Okay. also wenn man sich diesen Dinger nähert, dann... habe ich noch nie was gegessen, ja, ne? Das sollte ich vielleicht mal machen. Aber ich habe so das Gefühl, dass ich bin irgendwie viel zu stark und hier ist so schon... Alles klar. Großes hier, ein kleiner Erfinder. Während Son Goku allein nach den Dragon Balls sucht, schafft es, er ist das Drachenradar kaputt zu machen. Er begibt sich zu Bulma's Haus, um sie zu bitten, das Radar zu reparieren. Sie bestätigt hier auch darauf, dass sich seine Suche anzuschließen mit Son Goku auf den und Jin -Jin fliegen zu können, erfindet Bulma ein spezielles Gerät namens Mikroband. Das ist ja möglich zu schrumpfen. Ah, deswegen, okay. Sie benutzt das Gerät und bleibt uns Son Gokus Taschen, während die beiden auf den Jin, -Jin zu ihrem nächsten Abenteuer aufbrechen. So, jetzt habe ich auch ein Item bekommen. Ich habe so gefühl hätte ich mit Songoku wieder einsammeln sollen, aber okay, was soll's? Grad Besseres zu tun da sind immer so viele Gegner. Ne? Hier ist ein Red Ribbon Turm. Macht jetzt einfach platt während die Cyborgs hier sind. Oh, okay, Bin ich gerade rechtzeitig gedüst. gerade vor wie es so daneben stehen was machst du da Erfinde finden wir nicht so toll ich weiß oh Gott. So, Warte, mal, ich bin auf der falschen insel da muss ich hin da da ist auch da wo der rote strahl ist vielleicht sollte ich mal da eingehen ne? äh. ja jetzt folge hat übrigens noch sell so ein bisschen hier weitere erdenbewohner ausgenuckelt und ja, das ist auch nicht so dolle. Also ja, wir sind ja gerade ein bisschen im Panikmodus überall auf der Welt. Jetzt erstmal mal haben wir aber dringendere Probleme. Dann jetzt müssen wir gegen die Cybox kämpfen. Ich bin 前のように簡単にさあ、来るなら来いよ。戦うの Ah, komm ja. Einer meiner absoluten Lieblingskämpfe in der Serie. Piccolo gegen C17. C18 war nicht so schwer damals, also komm her ja, Lass gleich mal hier einsetzen. Okay. naja ich hatte nur einmal jeweils aber da wollte ich gar nicht mich eigentlich aufladen 3 mein gott so habe ich allein zu x gerückt um mich aufzuladen ich meine in irgendeinem regenbau selbst spiel war so also wenn man sich so aufladen musste daneben Mein Gott, meine Angriffe sind so lang. Dabei bringt das eigentlich nichts, weil die Gegner immer dazwischen kontern, Ja. keine Bossangriffe. Oh Gott. aber gucken ob ich ja teil oder irgend so was, aber nee. Kam schon gleich vorbei man was durch und weg bist du war voll einfach für erfahrungspunkte ich bekommen Stamina, oh Mann, die haben so viele Sachen ausgelassen, was mit Piccolos einen Angriff hier, ich hell so Grenade oder irgendwie was. Oh. So, du, ich einfach noch wie viel so, im Leben gegessen hast? おお、都市何 ich habe 18er bin Ich Ich bin Ich Ich bin ein Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich 究極<笑><笑> Wir requireden welche An cállten der wird durchschau. Königin, so, Ich muss relevant werden ja die erste Hälfte von Dragon Ball kurz auf die intention am erreicht hatte kam wohl beim Kamer aus hm. Das ist das, was wir, wir, wir haben das は必要 Na na na. Kuizunussiosawa. Haben so, so, so, so, so, する。16号。 Oh yeah. ja was geht ab einfach weggeslappt sind gerade mitten in den schritt geschossen Ah, ich weiß, warum das nicht ist. <lacht> くまっ <laughs> <laughs> Und haben wir die Form von Sarah Los komm wunderhafte Geschwindigkeit. Ich bin auch der 17. Zählers. die ist mit dem 16. Zähler? Der 16. Zähler. Der 16. Zähler. Der 16. 16. Naja. Oh yeah. Relevant, Beam. Leider ja, nicht so spektakulär wie in der Serie, aber es <lacht> Ja, Sorge für die können das nicht so gut umsetzen, irgendwie im Spielformat. Einige Sachen hat nicht gerade irgendwie so Cutscenes sind wie vorhin mit C16, das war einer der epischen Szenen in der Serie. Finde ich das ist vielleicht ein blöder Zeitpunkt nachzogen, aber ja, habe schon gedacht. Nein, entschuldigen. Ohne Rui, <stutters> Taka hat den Oh, wir müssen gegen den kämpfen okay komm her ich meine, die mussten noch ein bisschen mehr aus die zweite form rausholen gab es auch genug Möglichkeiten. Da kann ich auch, eher. ja. Viele Leute meinen ja, die zweite Form ist die schlechteste Form von Cell, weil ich irgendwie nicht so verstehen kann. Ich würde jetzt nicht schlecht sagen. Ich meine, die anderen Form mag ich wahrscheinlich auch ein bisschen lieber. Die letzte Form sowieso. Aber so richtig objektiv schlecht würde ich die jetzt nicht nennen. Wieder vollkommen in Ordnung aus, ich jetzt. Oh Gott. Ah, hier ich da. Nein, ich schon wieder. Oh. Ich bin irgendwie voll selten in neuen Gefahr, habe ich so ein Gefühl. Aber kaum so bald ich das da. Oh. Ich sollte vielleicht meinen Mund halten, weil sobald ich das sage, kommt dann wieder irgendwie so ein Bosskampf und ich krieg voll auf der wie bei Dr. Gero. gehen geht immer voll ruckzuck oh keine Ahnung, anstatt irgendwie jetzt zum Goku gegen ihn einmal kämpfen zu lassen, ehrlich gesagt, lieber gab dass mit Piccolo und C17 gegen Zell einmal gekämpft hätte, aber auch viel besser gewesen. Ah, da ja. ja, ist der weggedüst. Aha. Also auch hier. Alle mega kein Oh, kein okay, Level du, 必ず<笑> Okay, in der originalen version kommt es halt auch nicht mit der Teleportation klar. Ich glaube, einige Leute finden diese Form nicht so gut wegen den Lippen. Oder hat irgendwie so, weiß ich nicht, so Blackface irgendwie erinnert. Und ich glaube deswegen, aber ich finde die, find die Form sieht in Ordnung aus. So. Kommt neben Leben an die letzte Form an, natürlich, aber die erste Form ist auch sehr einzigartig, weil die halt so creepy ist, aber trotzdem so in Ordnung irgendwie. Selber ja nicht wirklich lange in dieser Form, ne? ich meine, episode mäßig, aber als Piccolo die Cyborgs auf einer verlassenen Insel für treten, vegeta Schwanz in den Raum von Geist und Zeit ein und beginnen ihr Training. Hey, ja wirklich. どうもすみません。 ich bin jetzt endlich stärker als du. Nett, leck mich. Ich habe neue Kleidung für euch.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 Weißt du, da machst du 1000 Tauchkute. ich habe schon wieder wackgekauft. Hü! Hü! Ja, okay. Glaube, sind ihr jetzt, das sehe ich ja jetzt nicht. So, ja mir schon gedacht okay dann geht's mal weiter mit der story ja. immer und immer weiter ja, ja du kriegst nichts okay. jetzt lasst mich einfach im stich bei denn heißen hm? würde ich mit piccolo und den beiden jetzt zurücklassen, was soll bedeuten? Vegas. Welches... oder wieder falsch übersetzt oder verstehe ich den Kontext ja gerade nicht? Ich sah doch schon mal so aus. Ich hab doch schon mal eine Rüstung getragen. Ich, ich habe nicht mit Mr. geredet. Nein, das ist jetzt noch stärker in der Perfektion näher, weil er die 17 absorbiert hat. Er wird von Vegeta war der unglaublich viel Macht angesammelt hat. Mord sind wir in der Matrix. 暑くて息苦しい。表店 1 super Saiyajin. ja ich ganz vergessen ich mehr nur eines song sehr viel kleiner als der eigentlich sein sollte zu diesem zeitpunkt 僕 so, na, na, na, Ha ha na, na, na, na, na, na, na, na, na, Das erstmal, ich zum Sun Goro kämpfen. schon sehr lange seit wir zum Goro angespielt haben. Boah. na was? Gelenks kam ja mehr. gesehen, dass ein bisschen zu mir geflogen. Na! No. Ich war betäubt, ich hatte irgendwie Sternchen im Kopf. Oh Ach, aber Ah, ja. Super Kamera ja mir hatte auch noch. irgendwie bin nämlich so gut wie gar kein Schaden, ey. Hätte ich hätte meine ganzen Charaktere hochleveln sollen, Seelen abzeichnen, meine ich. da schon wieder betäubt. das hat von diesen einen angriff oder was? schere Stein, Papier, Papier. papier ich habe der hat angefangen zu sagen, bevor ich den erledigt hatte, was? Stufe 2: so ja, da war für 42. Glaube ich jetzt irgendwie gedacht, er hat irgendwie so einen Sprung von, weil sie sich 39 auf 42 oder so gemacht, aber der Wahllevel 41, glaube ich. Was also ein bisschen schwierig wird, weil ja nicht hier namen der für dich stirbt. <lacht> bist du für lügner du musst es gar nichts du hast nur gesehen wie dein bester freund getötet wurde nichts gemacht ich habe voll hart gearbeitet war voll war voll anstrengend kriegen sterben zu sehen nur kurze Zeit zuvor hatte Vegeta und Trunks gerade Training beendet. Äh, ja, das wissen wir, das haben wir gerade gesehen. Mhm. Na gut, überraschen war Marcel. 44 äh, sind wir mit den beiden. Habt ihr zu sagen, gar nichts? Ich kann gar nicht mit euch sprechen. Niemand will mit Vegeta sprechen. da Super Vegeta, spoiler. Na, dann mal los. Na, dann mal los. Gott, mal gucken, wie der Kampf jetzt abläuft. Ich tue heute ganz schön viel erreicht. Als ich heute angefangen habe, waren wir noch, war Dr. Gero noch am Leben, also für ein paar Minuten. schon, in der zweiten Form. Warte mal, habe ich training Ja. Okay, gut kann ich irgendwas mit dir lernen ja super schnell feuer kiewel machen wir mal so also gegen zwei leute kämpfen ja, ich bin die ganze zeit im super seiten wo mein key tut sich irgendwie regenerieren okay als wäre ich nicht im super Saiyan. Das ist wahrscheinlich wegen story ne? Nehme ich jetzt mal an dann nutze ich natürlich aus wie angreifen wenn ich meinen angriff mache mal ich habe nur den hier sohn kannst du es wagen Nein, weg hat sich für gefühlt Ding ist voll dick und tut irgendwie voll die Reichweite. Weggebang, Attack. jawohl Da ging auch schnell. Oh hey. Okay. warum kann ich das? Oh Gott, ich habe so eine Vermutung. Die haben den Fleisch nicht hier reingepackt, oder? habe ich die vermutung wenn ich den final flash sehen werden wenn ich den so lerne was auch einer der epischsten Szenen in der serie war und ja kommen ja, was also, Ich hab gerade da. Zellzeit zum Spielen. wie weit ist Gut, gut. Can you hear 18? そのベジト。挟まがせるか。あいつはベジト。 お足をばらばら<笑> <あまりにバカバカしい発言に呆れるしかないな。笑> alles klar ich bin jetzt super vergeht jetzt gibt es auf die fresse ein umgekehrt mann ja auch hier da war ein gelenktes kannst du kannst es wagen ich wollte blocken durch meinen kopf was er geschossen wie kannst du es wagen die kämpfe schon seit langem kein problem ist das Mein So ist er auch in der Serie abgelaufen, aber trotzdem. <lacht> 骨すげえ。 トランクス。10m 以内よし。どうやらまロス。<音楽><音楽><音楽><音楽> Ah, das klingt doch als würde sich ein bisschen... Ja, Trouble auf aufbauen, keine Kanal Schwierigkeiten in marsch sind, ja. So, und jetzt spielen wir ein kleines Spiel, es das heißt sich, wer macht... Wer tut mehr Fehler machen? Oh, ob mir Aber was? den was <s> ist das für ein Kanzentin? Power, so Die Dragon Ball oder? Ja. Ich, ich stehe auf Dragon Ball. Ja. Darf ich fragen, wie das, äh, wie das Spiel heißt? Äh, hier. <lacht> äh, Dragon Ball Z Kakarot. Kakarot? Ja. Für die PS4, ja? Ja. Äh, ich glaube auch äh, für Xbox, PC und so. Okay. Äh, äh, darf ich fragen, ist das ein äh, reines Kampfspiel? Nein, ne? Es sieht so aus, als wäre es so irgendwie auch so was wie ein Rollenspiel. Ja, das, äh... also diesen Charakter kenne ich nicht, der da gerade fliegt irgendwie. Oder alle, also ich, ich erkenne Vegeta, also ja. Vegeta. Ja, und da links ist äh, Cell in der zweiten Form. Ach ach so, alles klar. Der hat ihn richtig fertig gemacht, ne? Mhm. In der zweiten Form. Das ist ein geiler Kampf, oder? Ja. Vegeta gegen Cell in der zweiten Form. Cell denkt, dass er es das mit dem aufnehmen könnte, ne? Mhm. Aber dann äh, kriegt tatsächlich Vegeta in der dritten Form, äh, also in der Endform. Ja, dann hat er den anderen absorbiert. Und den, den Final und... Flash, ja? Der war richtig geil, oder? Genau. Ich merke uns mal bei YouTube an, den Final Flash, ja? Ja, war auch richtig das geil. Der ist geil, oder? Ja. Also, natürlich ist sein Lieblingscharakter, ist natürlich Vegeta, oder? Mhm. Ich mag Piccolo, auch gerne. So ja, so ich geil. auch. Äh, Aber Kredin, einer meiner Lieblingscharaktere ist Kredin. Ich, ich hasse das, dass immer äh, irgendwie Son Goku immer, äh, immer so stärker wird und alle anderen werden schwächer, weißt du was ich mein? Mhm. Aber, äh, der, äh, sag nicht, dass sein Lieblingscharakter Son Goku... Nee, ich... Ich stehe mehr so auf Songo Gohan, als der gegen Cell gekämpft hat. Ist auch nicht schlecht, ja. Und am Und Ende so gegen. Gehen... Gegen Bu? Genau. Ja, hier, gegen Cell hat er ja auch irgendwie seine. Ja, also, wie heißt das? Er ist wütend geworden, ne? Und dann ist er. Äh, genau. Dann Als er so zweifach geworden. Ne? Ja, das ist so ein, ja, ist auch ein cooler, ne? Ja. Äh, also, als aber er noch. Ich, aber ich stand eigentlich mehr auf die. Hier, auf die Folgen. Die Anfangsfolgen, wo die Saiyajins auf die Erde gekommen sind, ja. Mhm. Also, mhm. Und auch da in äh, Namek, auf Namek. Ach sorry, ich störe dich, ne? Alles klar, dann äh, viel Spaß noch beim Spielen. nochmal der de Name von, des Spiels, kannst du das nochmal sagen? Dragon Ball Z Kakarot. Kakarot, also wie äh, der Name von Soloku heißt. Halt, ne? Genau. Das, äh, auf, wie heißt es? Saiyajin? Die, ne? ja. ja, genau so heißt das. ja Bis, bis dann, ne? Ja, tschüss. So, äh, das ist gerade passiert. Ähm, ich hatte gerade wortwörtlich, ja, bei mir hat gerade wortwörtlich jemand am Fenster geklopft und äh, mich, äh, keine Ahnung, mir Fragen gestellt, wie das Spiel heißt, weil ich ja gerade spiele. Und ja, ich habe jetzt äh, den, weil ich mich so zwei drei Minuten mit dem unterhalten, bei Dragon Ball Z Und ja, äh, wir machen jetzt einfach mal weiter. Ich glaube, ich werde das sogar drin lassen, weil weil ich damit habe ich jetzt nicht gerechnet, also ich habe mit alles in dieser äh, Aufnahme gerechnet, aber nicht mit das. Also, wir machen jetzt einfach mal weiter und tun so, als wäre jetzt nichts passiert. Ich werde dann auf jeden Fall drin lassen, weil das ist einfach geil und ja, gut. Oh, no, no, no. Und damit haben wir jetzt Krillin und Vegeta beide einen Fehler gemacht und ja. Krillin hat C18 nicht getötet und ja bleibt dann Trunks hier die Fehler von allen auszubügeln. Hm, mal gucken, ja so. Also. 反対にはさせんぞ。邪魔 情け Oh, ja, das hört sich nicht gut an. Und jetzt haben wir... Im besten Bösewicht auf dem Bildschirm alles Pi ist vor Pricelessen ein De <lacht> 18 Der Kanzen Da Perfect. die <laughs> <laughs> <probably> <laughs> <laughs> Ah, schon wieder <lacht> Perfektion erreicht. Wir werden definitiv eine Chance gegen ihn haben, ne? bitte sagt mir der feine kommt in dem spiel vor das eine Level höher oh gott da ja, mein so ist auch noch ein bisschen ja okay da macht doch ein bisschen mehr schaden Was? Dieser Biss. Ich habe so ein gefühlt, das wird nervig. Dieser Angriff. Was? Die Verdammt ein Verbogen, dann habe ich gesehen. Na no, ich, No wieder zu weit. Na no, nein, jetzt hat ein Schild -Aktiv. jetzt legt er los pass auf ja okay jetzt wird's da oh gott da okay da wird auch jetzt ein bisschen knapp muss jetzt nicht sein ja so, jetzt passt er dann schild hier ein setzt er sein Schild ein, meine ich. Oh Gott, oh gott da wird knapp. Okay. Ja, so ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen。Final Flash, Final Flash, Final Flash. Final Flash. <lacht> <lacht> So ja, so kann nicht in Ich und ein Kampf nach dem anderen. Kriosa. Oh. Kriosa. Kriosa muss reden. Tolko, Oh, Baby, wir haben den kampf auch ausgelassen das ist mein ding die haben den kampf als ausgelassen das gibt es jetzt nicht ey. wir haben so viele sachen in der celsage ausgelassen <lacht> Wir sehen nicht Buff Trunks gegen Cell. Sie sind, alles von dem letzten Kampf dieser Sage ab und um alles zu retten. Essen, Training. Gokusan war, Kishima zu schlagen. Ich bin in der Ich bin in der Ausbildung. Ich bin in der Ausbildung. Ich bin der Ausbildung. Ich bin in Ich bin in Ich bin Ich bin Ich Ich bin ich ist eine gute Antwort. Ich Ich Ich 12 Ich gibt es immer noch. <lacht> Nur ihr seid Krieger, nämlich mal so mal teil. <lacht> 謀事 退屈 kotoga ことが目的かな。石板の So also, 武道大会 du mit ihm gespielt hast <lacht> Kono, Ja, du hast es nicht drauf. Du lässt wieder nur mit der 俺が連れてって頼んでやる。強い仲間 man sieht einfach nur bei Trunks wie so ein ader platzt in diesem moment Währenddessen dessen ist jetzt noch stärker und der perfektion näher weil es er C 17 absolviert hat er wird von vegeta der nee, warte mal in der zwischenzeit setzen Songoku und Songoku in ihr intensives training im raum von geist und zeit fort da jetzt jetzt größer aus diese strengen Training gelangt und endlich die Verwandlung zum Super Saiyan, aber sein Weg zur wahrstärke war noch nicht beendet. Oh, そろそろ仕上げに減ってみる gucke jetzt immer aus meinem fenster ob mich noch jemand beobachtet oder so Noch ja, mehr. wir kämpfen jetzt vollkommen anders merke ich gerade äh. Nein, ja, ja, ja, nur, noch Leute, da da da. Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, von song Leute, Leute, ein bisschen anders jetzt ein Ganz fest wissen, aber ich glaube, wenn die sich in Super Salt verwandeln, ist der u allgemein ein bisschen anders. Auch. auf mit deinen kamera は、はい。うーん。でもお父さんスーパーサイヤ人を スーパーサイヤ人になれ… ま スーパー Währenddessen tausende Kilometer, äh, ich meine, <lacht> Keine Ahnung, wie man das jetzt die sind, ja in einer anderen Welt mehr oder weniger. Die Cell Arena, セルゲーム。セル、 Selva, mach no ikkaku, yas yas to kono selu Konaiva, okonai wa tachimachi sekaiju osuza maji koko de ooi tsukushita heiwa na yononaka de jakta ikka shita gun ya kaisa dare no me ni mo akira ka de at ja. da Piccolo, Daimao, schon gegen Napa versucht und gegen den keine Chance gehabt damals. Mas you're not going to be able so get a little das Sorge. Was? Aitsera, Mo-Hiya, Klar. Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Ich Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Ich Was? Was? Was? どうあいつ <laughs> ich hätte gerne die gleichen klamotten wie mein vater okay kein problem ich bin jetzt ein super seite nein du bist ich Klamottenbeam. Was? Danke, Piccolo-san. ein Ich dachte, wir müssen jetzt manuell zu ihnen hinfliegen. Da ist eine Menge Erfahrungspunkte. Das ist doch eine Menge Erfahrungspunkte. Der Part zieht sich ein bisschen, aber was soll's. Was soll ich sonst machen? Soll ich etwa jetzt zehn Tage lang warten? Oh, ich glaube, das werde ich auch machen. <lacht> da steht ich zehn Tage da. das? <lacht> ja ママ ja, müssten ほら eigentlich viel stärker werden そんな ja. ja. あそこ ja, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, natürlich ist alles klar jetzt kann man aber ruhig den Part beenden schon jetzt eine stunde zehn minuten es bleiben nur neun tage bis zu den gefürchteten zell spielen obwohl er befürchtet dass zell immer noch stärker ist als zongo äh, ist als er lässt, so es ruhig angehen und sich, Ob das so gut ist, ich rieche eine Menge Nebenquests noch auf und zu kommen, bevor wir die zell spiele beginnen. Aber das kann ruhig sein. Ja. Also, kann ruhig sein. <lacht> Mach mir Kayaus. Und dann wird es von level 48 ich bin level 45 alles klar gut dann würde ich sagen das war's für diese folge jetzt Folge können wir dann endlich mal weitermachen mit irgendwas und ja ich habe sowas von gewusst und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder ja gut in der folge ich danke für zuschauen hoffentlich hat euch der bad gefallen wenn ihr einen tat doch bitte ein like ein abo ein kommentar das würde mich sehr freuen und den kanal weiterhelfen und ja <lacht> das gespräch das ich gerade mit dem Typen am fenster hatte werde ich drin lassen natürlich weil ja, wie man sieht dragon ball selbst verbindet die leute und ja gut ich sag tschüss und bis zur nächsten folge